Für mich und für uns, also für das gesamte Team hier im Haus, bedeutet es äh, veränderte Arbeits- und Denkweisen. Wir organisieren viele unserer Arbeitsschritte, die wir zusammen mit Experten und ähm, mit Menschen tun, die in den Projekten eingebunden sind, zusammen und übers Internet, ähm, sodass kein Austausch mehr über, in irgendeiner Papierform stattfindet. Also ähm, die Programme sind online abrufbar und äh, alles andere eigentlich auch. Was effektiv dazu führt, dass wir kaum noch Papierverbrauch hier haben. Ich äh, persönlich nutze das Internet zur Organisation meiner eigenen Arbeit und ähm, das hilft mir einfach dabei, weil ich grundsätzlich ein sehr ähm, vergesslicher Typ bin. Aber wenn ich die Synchronisation zwischen den Geräten habe, dann funktioniert das in der Regel eigentlich reibungslos.